Und wenn mich einer fragt, wie denn das so kam mit dieser modernen Zeit, wo eine Partei, die erst ihren lang gehegten Wunsch nach einer dritten Landepiste in Wien schwächert erfüllt bekommt, dann aber gleichzeitig eine Umweltministerin stellt, die meint, dass sie das Auto stehen lässt, um mit dem Elektroroller zum Ministerrat zu fahren. Da kann auch ich nur, so wie es im Moment schick zu sein scheint, ein altes Zitat vom Gramsci Toni ausgraben, der da meinte, die alte Welt liegt im Sterben, die neue ist noch nicht geboren. Es ist die Zeit der Monster. Also metaphorisch meint er das, Regie? Kann ich metaphorisch sagen oder ist das zu so abgehoben? Sonst was wohin? Sehr gut. Also, dieses Monster ist natürlich metaphorisch zu verstehen. Lassen Sie mich das mit einem anderen Zitat ein bisschen weiter vertiefen. Auch der Orwell George war anscheinend an etwas dran, als er das schrieb. Die richtige Gesinnung zu haben bedeutet, dass man nicht denkt, nicht zu denken braucht. Die richtige Gesinnung ist unbewusst. In diesem Sinne, dieses Elektrorollerfahren, das wird die Klimakrise sicherlich nachhaltig lösen.